Gott sei Dank gibt es Leute, die mir doch hinter der Kamera helfen, so wie zum Beispiel jetzt als MFA neben mir Dieter Scheitz. Dieter, vielen Dank, dass du bei dem Projekt wieder mit dabei bist. Du warst ja auch schon bei Tours mit dabei, du weißt, was das für Aufwand ist, wie viel Arbeit das wirklich ist. Warum tust du das eigentlich noch mal an? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Wie gesagt... Hinter der Kamera ist ja. es wirklich extrem schwer.